Oh, das war jetzt wieder prima. Mal gucken, was hier los ist. Hallo Sonst! Eke, Sie schon wieder? Ja. Was machen Sie da? Wir wollten doch äh, zum Glühwein trinken gehen. Ach ja, das ist gut, das machen wir. Gut. Prost, Fricke. Prost, sonst. Mmh. Ist doch schön am Weihnachtsmarkt ja, hier. ist ne? gut, ist gut, mal frische Luft. Aber ich muss leider mal zwischendurch in meine E-Mails gucken, ja, ja. denn die wollen beantwortet sein. Ja, machen Sie mal. Was machen Sie denn da? Arbeitszeit, das Gesetz, Kontrollieren und wir wollen doch herausfinden, ne, wie wir aber, arbeiten als Abgeordnete. Aber das ist, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, kann mit heute elektronisch mit meiner Familie reden, kann zwischendurch arbeiten, mir ja, okay. jetzt beantworten, das kann man doch nicht messen. Ja, aber sonst, das ist doch auch, ne, man muss da schon gucken, dass man das macht, Es ist halt das Gesetz. Ja, wer das hat sich das? diesen Unsinn denn ausgedacht? Ja, wer wohl? Die Regierung. Ach du meine Güte. Ja. Was sagen denn unsere Arbeitsmarktpolitiker Ja, dazu? ich glaube, da müssen wir mit dem Johannes Vogel, glaube ich, mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, der also... sollte das doch wissen. Ja, guck Ja, Ach, Ach, das wir, ich meine Güte, Ja, natürlich, Super. wir, wir, natürlich, arbeiten. Ich, wobei ja, jetzt, ist Moment, arbeiten. Kleine, Moment, stopp. Jetzt, das ist doch bisher jetzt privat, oder ist das jetzt Arbeit? Ja, du willst du spielst auf das EuGH-Urteil an, oder? Ja, ja, wieso EuGH? Ich dachte, die Bundesregierung ist schuld. Ja, die Bundesregierung kann das Problem lösen muss das Problem lösen. Der EuGH hat jetzt geurteilt, dass ähm, es unklar ist, ob wir nicht jede Arbeitsaufnahme und Versorgung Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, schon, Moment, wir sind dienstlich. Ja. Das ist schon das Lesen einer dienstlichen E-Mail, ob die nicht minutiös erfasst werden muss. Sehen Sie, sollen, sehen Sie sonst. Sehen Sie? Ja, aber es ist ja keine Lösung. Stehen die auf, auf die denn diese kriege. Richter im normalen Leben? Das ist eine gute Frage, aber ich finde... Verstehen Sie denn nicht, wie wir hier heute arbeiten? Wir können doch von jedem Ort aus zu jeder Zeit mit iPad und Handy und allem Möglichen ja, arbeiten. Ja, das, zeigt und denn, das kann man doch gar nicht erfassen. Ja, zeigt ja nur, wie dringend es ist, dass wir ja nicht das Arbeitszeitgesetz reformieren. Da kann man das erstens klarstellen, dass man es nicht erfassen muss, wenn man nicht erfassen will. Und vor allem, dass man auch die Arbeit so verteilen kann, wie man will. Das ist ja, ja. noch schlimmer. Wann haben Sie denn äh, gestern Abend die letzte dienstliche E-Mail gelesen? Genau sonst. Genau. Heute Morgen. Und wann war gestern Abend die letzte? Wie viel Uhr? Das war um 1 Uhr nachts. Um 1 Uhr nachts? Ja. Okay, und wann haben Sie heute Morgen die erste gelesen? Um halb sieben. Ja, das ist klarer Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Elf Stunden ununterbrochene Ruhezeit. Das heißt, 1 Uhr nachts, ja, heute Mittag um 12. Hätten Sie die erste E-Mail wieder lesen dürfen. Das ist grotesk. Das wollen ja. wir ändern. Also muss ich jetzt nach Hause gehen und mich ja. ausruhen? Ja? nichts tun. Obwohl jetzt Arbeitszeit ist. Ja, genau. Das dürfen Sie nicht selber entscheiden. Es ja, soll sich... ja niemand in der Woche mehr arbeiten in Summe. Nee, Aber ja. Die Leute können doch heute selber entscheiden, wann sie E-Mails lesen und wann... Wobei, es ist ja schon gut, wenn er ein bisschen mehr arbeiten würde. <lacht> das hat wirklich... Ich als Abgeordneter. Muss ständig zur Verfügung stehen. Ja. Für aber, mich gilt das nicht. Aber ja, kein das Angestellter, nicht. das stimmt. Ja. Aber für alle anderen, für unsere ja. Mitarbeiter, also ich würde sagen, wir müssen dreierlei machen. Ich finde es auch großartig, dass jeder arbeiten kann, wo er will. Meine ja. Assistentin zum Beispiel arbeitet oft von zu Hause mit den Kindern Bitte. in Brandenburg. Ja. Ähm, äh, zweitens, sie sollen aber jeder selber entscheiden können, wann er arbeitet und von wo er ja. arbeitet. Äh, aber sonst als Arbeitgeber muss man schon auch darauf aufpassen, dass es in Summe nicht mehr wird in der Woche. Aber ja. wann und wie verteilt, das können die Menschen doch heute selbst. Ja, schauen. aber wenn sie Kinder haben, haben, dann können sie zu anderen Zeiten arbeiten ja, eben. als die normalen Bürozeiten. Und deswegen ist das ja heute viel flexibler und viel humaner, diese Möglichkeit des Arbeiten. Ja, es absolut. Apropos flexibel und human. Ich glaube, der muss meine ordentliche Anträge schreiben. Wir unterstützen ihn dann dabei. Ich hole jetzt jedenfalls noch mal einen Glühwein für den. Ja, gut. Ach, jetzt ist aber gut mit dieser blöden Stoppuhr von dem Frickit. Solms, Solms! Ja? Wen rufen Sie an? Wieso sind Sie denn jetzt schon wieder hier? Ja, einer muss sich darum kümmern, aber wen rufen Sie an? Das geht sich ja überhaupt nichts an. Aber sonst sind ins... doch in der FDP. Datenschutz, haben Sie schon mal was davon aber gehört? Aber ich muss doch stoppen, ob Arbeitszeit oder... Nein, das geht Sie nichts an und naja. das sage ich auch nicht. Okay, ja. okay, gut. Oh. Oh. What do they